eHealth, die elektronische Gesundheitsakte. Die App ist ein Interface-Design-Projekt, welches Patientendaten übersichtlich mit einer hohen Benutzerfreundlichkeit dem Arzt oder dem Patienten darstellt. Wenn es im Notfall schnell gehen muss, können lebensrettende Daten wie Blutgruppe, Allergien, Grunderkrankungen und grundlegende Medikamente sofort abgelesen werden. Jeder Punkt auf der Timeline stellt einen Krankheitsverlauf dar. Zudem bestimmt die Größe, wie lange die Erkrankung andauerte. Sobald der Eintrag vom Arzt geöffnet ist, können auf den ersten Blick Dokumentation der Behandlung, Medikation, Labor und bildgebende Verfahren, wie zum Beispiel Ultraschall abgelesen werden. Die Laborwerte von unterschiedlichen Blutabnahmen können ganz einfach miteinander verglichen werden, genauso wie die Medikamente und die Kommentare zum jeweiligen Krankheitszustand. Chronische Krankheiten werden zudem mit einem Diagramm erweitert, der den Zustand des Patienten ablesbar macht. eHealth, die elektronische Gesundheitsakte.